Gibt es wohl viel Zeit zu, zu, äh, zu schlagen? Am besten zeigst du uns, wo äh, sich hier wo man hier sich gemütlich hinsetzen kann und eintrinken. Äh, da unter Deck, aber nicht an die Waren gehen. Ah. Hey, mein guter, du ich dachte, du bist dabei. Wirst du hier oben gebraucht? Äh, da ich bin der Kapitän. Ich dachte, dann gibst du einfach kurz die Befehle und dann kommst du runter und trinkst mit uns ein. Ah, du weißt, wie Bornland funktioniert, Da. Ah. Vassili, kommt, Vassili kommt runter, wenn wir aus dem Hafen sind. Deswegen liebe ich euch verdammten Bornländer so. Also gut, Mann! Wir brechen auf, weil ihr habt es gehört! Ja, und äh, so gibt er äh, typisch seemännische Befehle, äh, lässt dann ein halbes Segel setzen, um aus dem Hafen herauszukommen, manövriert sehr viel, ihr könnt das auch, äh, werden ja ihr euch dann nach unten, ähm, nach Unterdeck äh, verzieht, es riecht ekelhaft nach Salz und nach Schweiß, ähm, als ob hier noch nie gelüftet worden ist. Und äh, ja, sucht euch dann so eine Matratzen. Ja, Matratzen sind es ja gar nicht. Es sind ja halt so Hängematten, die man eher aus Torwall kennt. Ähm, die nicht ganz so zerlöchert sind nicht ganz so voll geschwitzt sind. Und äh, während ihr dann gerade versucht, irgendwie eure Rucksäcke oben rauf zu hieven, könnt ihr irgendwie mehrere Male das äh, ja, Holz an Holz hören, als ob man irgendwo gegen geschabt wäre. Laute böse Rufe, die dann äh, von Oberdecker äh, klingen und auch die Erwiderung von Fossili. Ähm. Ja, und äh, kurze Zeit später könnt ihr dann auch sehen, wie Vasili selbst nach unten kommt und äh, er dann das Trinken mit Ronga beginnt. Ich will derweil äh, schon mal die, die Hälfte dieses Geld abzählen und jeweils unter, unter meinen Gesellschaftern Gesellschaften verteilen. Also etwa sechs, ein Viertel Dukaten in dem Fall. Ja, machst du aber sechs Dukaten und dann sollen sich den Rest irgendwie anders besorgen. Okay, ihr habt drei Tage Zeit, um von Janka in Richtung Süden die Zeit zu vertreiben. Bauer Rogel, wir fangen mit dir an. Was machst du denn in der Zeit? Ja, also ähm, ich suche mir jemanden, der mir Zeit vielleicht mal auf einem Schiff macht, weil ich bin ziemlich verloren. Also ich guck mal, was ich eigentlich überhaupt hier machen soll. Pryo, du, was muss ich jetzt hier machen? Nun, ihr könnt Hand anlegen, an der, der Mannschaft helfen, vielleicht in der Küche. Mir das hier ein Smoothie, glaube ich. Hat hatte ich gelesen. Eine, ja, also, also ja, das klingt jetzt ja gar nicht so schlecht. Glaubt ihr, man muss einfach fragen, oder, oder wie geht das? Nun, ich denke, der gute Mann wird äh, eure Gesellschaft benötigen. Ich weiß nicht, was hier aufgetischt wird, aber ich vermute, es ist nun nicht allzu schön. Und Rogel, wenn ihr Fragen zum Ablauf an Bord habt, ähm, die Grundlagen des Segelns kann ich euch vielleicht beibringen. Okay, gut, dann kann ich euch auch direkt fragen, und zwar, also wenn, äh, äh, muss ich jetzt morgens auch aufstehen, oder, oder äh, wie, wie funktioniert das, wenn man jetzt mitfährt, bin ich jetzt, also, geht das? Muss ich auch aufstehen, oder kann ich lange schlafen? Nun, wir sind Gäste hier an Bord, ich nehme an, wir sind von den üblichen Bordpflichten ausgeschlossen. Äh, werdet ihr Teil der Mannschaft, hättet ihr durchaus ein anderes Tagespensum abzuleisten. Das klingt ja gar nicht schlecht. Also, äh, Breiotur und, äh, und sie? Ich, ich guck mal, ob ich jetzt den Smoothie finde. Oder wie hieß der nochmal ein Smoothie? Ja, ja. Gut, ich gehe den suchen. Und dann gehe ich einfach auf den nächstbesten Menschen zu, denen ich nicht kenne und frage ihn, Hallo, bist du der Smoothie? Niet. Wir haben hm. keine Smoothie an Bord. Ah, blöd. Ah. Habt ihr sonst einen, der was kocht? Oder nicht? Äh, wir haben da hinten einen äh, großen Sack mit Siebring. Schau mir das mal an. <lacht> er deutet auf einen Sack, der wohl auch halb offen ist. Wenn du herantrittst, siehst du auch wieder zwei, drei Ratten äh, oben drauf sitzen und gerade so ein bisschen Zwieback kauen. Ich versuche eine der Ratten zu fangen. <lacht> okay, erste Probe. Schauen wir mal. Was ist denn das? Ähm, oh, Weiß ich nicht. Fingerfer vermutlich? Fingerfertigkeit? Achso, immer du möchtest. Ja, mach mal, mach mal eine Fingerfertigkeitsprobe. Eine, Oder ein Traufenangriff Tropfen. gegen winzigen Gegner. Oh, nein, das, das willst du auch nicht. Ja, du versuchst ähm, die mit deinen Fingern irgendwie sie zu schnappen. Die, äh, zum Glück schnappt sie nicht nach dir. Und äh, so springt sie einfach nur davon, ähm, dreht sich nochmal um mit einem ganzen Maul voll mit Zwieback äh, und verschwindet dann in einer der vielen Spalten. Die anderen werden sich dann ebenso nach deinen äh, fuchteligen Attacken äh, unter Deck verziehen und äh, so stehst du dann vor einem großen Sack mit Zwieback. Also, ich würde sagen, dass, äh, das war schon meine erste Heldentat auf dieser Reise. Und dann würde ich mich erstmal da hinsetzen und gucken, ob ich aus Zwieback irgendwas kochen kann. Ja, die ersten Abenteuerpunkte verdienen. Pryodor, <lacht> was möchtest du tun? <lacht> Drei Tage Zeit. Ich würde natürlich morgens immer äh, den, den Morgen, das Morgengebiet anstimmen und gucken, ob ich irgendjemand von der Mannschaft, wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, äh, dazu animieren kann, äh, dies mitzelebrieren. Ja, überzeugen, Probe. Und was? Dieser Schwert um 5 ja, okay, öffentliche Rede, <lacht> hm, Rede wahrscheinlich nicht, oder was? Was zählt öffentliche Rede wahrscheinlich? War ich glaube, für über für, für eine Predigt gibt es glaube ich ein anderes, andere Spezialisierung. Ja, Predigt ist eigener Spezialisierung. Predigt ist Predigt, ja, aber geschafft. 15 Boah. THW höher, ja, dann wirst du tatsächlich. Ähm, doch, die, die die Leute hören dir zu. Man man steht zwar nicht an Reihe und glied oder verschränkt die Hände, aber sie hören dir zu und lassen dann tatsächlich auch dann auch auf äh, Anforderung von Fassili, die arbeiten, stehen und liegen, äh, dass du dann drei Morgenpredigten halten kannst äh, von grob 20, 30 Minuten. Ja, also meistens, als meistens ich wollte hier haben, ja für verarbeiten, so zehn Minuten. So ja, nicht gehen. Super. Ja, und. Probieren äh, die zum, Vom von Preis will überzeugen, dass er allwirkt ist und allwissend ist. Mhm. Ähm, Wenn es geht, ich würde ja auch vielleicht probieren, die Grundlagen des Schreibens lehren, vielleicht beizubringen. Lesen, ja, das, und das, das, das kannst du sicherlich auch machen. Die haben ja immer so vier stundenschichten oh, und dann wirst du auch den ein oder anderen Lesen und Schreiben beibringen können. Haldan, du kannst mir mal eine Kochenprobe würfeln. Was ist dir schwer, wenn ich nur mit Zwiebeln koche? <lacht> Würfel mir einfach mal die Kochenprobe. Ja, es gibt auch noch <lacht> Ratten. <lacht> ja. äh, dann hätte ich nach einer Erleichterung gefragt, wenn ich die gefangen hätte. Ja, also, es ist, du, du kannst sie so ein bisschen zerbröseln und, und, und klein drücken und dann mit so ein ganz bisschen Wasser anfeuchten. Und äh, das kannst du dann, äh, zumindest deinen Kameraden, kannst du das als gute, schmackhafte Brotsuppe anbieten. Also es ist halt eine Abwechslung, sodass auch so vielleicht ein bisschen Tee reinmachen, weil Tee ist halt auch noch irgendwo in, in so einer krümeligen, ähm, ja, irgendwo in der krümeligen Kiste wirst du dann auch Tee finden, sodass es dann irgendwie schmackhaft wird, eine schmackhafte Brotsuppe, wer auch immer das mag. Wenn ich das präsentiere, würde ich mich einmal in den Kreuz, äh, also, ich, hätte ich die Ratte gefangen, wäre es besser, aber sie ist einfach weggesprungen. Ihr wollt doch keine Ratte kochen. Das könnt ihr doch einem, Gewalten Geweihten des Preis nicht antun. Ratten und ja, die Zeichen Fleisch. des Namenlosen. Wisst ihr das nicht? Klassisches Segolash. Jetzt, wenn ihr die Ratte, also, okay, da wollt ihr keine Ratte, dann kriegt ihr nächstes Mal nichts. Ronga, was willst du tun? Ah ja. Ronga wird die äh, drei Tage wie den ersten Tag verbringen, sich Freunde unter den Bornländern machen und äh, in äh, vollster Absicht die meisten davon unter den Tisch zu trinken und die ganzen Spesen, die sechs Karten zu verspielen. Im ähm, äh, ja, verschiedenen Kartenspielen lässt sich auch von Bornländern da Kartenspiele äh, beibringen, die er selbst mhm. nie gespielt hat äh, und dementsprechend äh, hat er keine Ahnung und verliert. Also die sechste Karten werde ich mir abstreichen, ich werde auch keine Brett- und Karten-Spielprobe äh, machen. Sie bringen dir Durak bei. Durak? Durak. Großartig. Voll Trottel. Äh, ja, würfel mal eine Zechenprobe. Wie kriegst du? ist natürlich konträr zu den anderen. Oh, du hast aber gute Werte. Die Bornländer würfeln auf äh, 14, 14, 14, THW 7. Da ist ein Punkt weniger, dann wirst du das gewinnen. Also es dauert lange, aber du kriegst die Bornen in der und deine Alkoholsucht äh, siegt über ja, die, die Seemänner. Äh, so dass du dann auch beim Brett- und Kartenspiel eine ganze Menge lernst und noch mehr viel Spaß hast und äh, ein bisschen was an äh, ja, ein bisschen was an Geld dazu bekommst, ein bisschen was hier du verlierst und so plus minus null dann bist. Also schon sehr zufrieden. Ronga wird bei diesem Gezeche auch keineswegs allein sein. Äh, der gute Greldig äh, hat eine hohe Affinität zu alkoholischem Gebräu. Äh, ja, richtig. Ronga nutzt die Zeit auch, sich auch ein bisschen mit äh, Greldig unter, äh, zu unterhalten und äh, erzählt ihm äh, dann auch, sobald der erste Alkohol geflossen ist, was äh, schnell passiert. Von den ganzen Geschichten, von seinem guten Freund Ardo, was äh, sie noch äh, äh, zusammen erlebt haben. Dem Magier Kasim, der dann, äh, sein liebstes äh, Kettenhemd äh, auf dem Gewissen hat. Äh, der Zeit, in denen er Riese war und die riesige Spinne, die er getötet hat, eine Höhlenspinne. All die Geschichten kannst du dir über die drei Tage und auch die anderen Seemänner können sich die anhören. Du hast die Freundschaft mit zwei Goblins geschlossen. Und Goblin-Schnaps. Er wird euch einen ganzen Abend lang von goblins schnaps erzählen. Und äh, dabei aber für sich behalten, dass er noch ein klein äh, bisschen was davon hat, um nicht teilen zu müssen. Ja, genau. Nicht teilen. Auf gar keinen Fall. Der Bärenschnaps ist. Goblin-Schnaps. Ja. Können Goblins überhaupt Schnaps brauen? <lacht> Ob die Schnaps brauen können und wie sie Schnaps brauen können, mein Freund. Ich sagte, wenn wir die. Wenn wir diese, äh, diesen zwei Goblins wieder auf dem Weg laufen, wie ich glaube, ja, haben die irgendwo in der Wildermark zurückgelassen oder sind die mir nach Lyanka gekommen? Hm. Das war eine ziemlich aufregende Reise nach Ljanka, Aber zum. Äh, die, die, dieser Schnaps, ich weiß nicht, was sie da reinmachen. Verschiedene Kräuter und ich habe auch gesehen, dass sie da wohl reingerotzt hat. Scheißegal, es schmeckt einfach großartig. Ich habe nie etwas besseres in meinem Leben getrunken. Na ja, vermutlich rostet der Kessel auch von innen, so dieses Rostaroma, das kannst du halt nur mit diesem einen Kessel hinkriegen. Ja, oh. Greldig, äh, was möchtest du machen? Drei Tage Zeit. Ja, ich habe mir, ich habe schon eine Zechenprobe gewürfelt, ich werde auf jeden Fall äh, mit Ronga mithalten. Ja? Ähm, allzu sehr schlägt der Schnaps wohl doch nicht bei mir an, also Greldig ist ein geübter Zeche. Ähm, und Geltig wird vor allem am ersten Tag auch die Kogge inspizieren auf die Wehrhaftigkeit, auf eine mögliche Bordbewaffnung und versuchen die äh, Mannschaft äh, einzuschätzen, wie sie mit einer potenziellen äh, Gefahr fertig werden würde. Ja, ähm, da kannst du mir mal eine Seefahrtsprobe würfeln, um die Theorie oder auch deren Handwerk, das mal anzugucken. So, was wäre, wenn die in eine bedrohliche Situation kämen, ähm, alleine aus, auf, aufgrund von, von deren Handschlag und. Oh, uh, ja. Ähm, also, du bist der Meinung, dass du den Kapitän gut ersetzen könntest, ähm, wieder an sein Amt gekommen ist, äh, wahrscheinlich weil er am besten trinken kann. Mm. Du kannst mit dieser Korge sowieso nicht viel rausholen. Also wenn es hier einen Angriff von Piraten gibt, dann bist man hoffnungslos verloren. Ähm, Weil es hier keine Bewaffnung gibt, das ist ein Transportschiff. Und äh, so bist du dann auch über die nächsten drei Tage relativ froh, dass es eben keine Angriffe gibt. Und dass das äh, Wetter eben auch besser und besser wird. Äh, dass man dann von einem winterverschneiten Janker nach Richtung Süden besseres, sonnigeres Wetter bekommt, was dann eben typisch tulamidisch ist. Trotz der Jahreszeit. <lacht> also die, die, kannst du, die kannst du alle überbieten, die haben, die haben halt eine, eine Qualität, solange nichts passiert, solange die nicht angegriffen werden, solange es keinen Sturm gibt, kriegen die das Schiff gesegelt. Es scheint, als wäre mein ursprünglicher Eindruck durchaus richtig gewesen. Typischer wehrloser Kaufmannskahn. Und den Rest der Zeit äh, wird Grelldick, wie gesagt, unter Deck oder auf Deck mit Ronga beim Zechen verbringen und äh, versuchen, Bauer Rogel, die Grundbegriffe der Seefahrt beizubringen. Was ist Lu was ist Lu was ist Le Backbord, Steuerbord etc. Ausgezeichnet. Oh, Super. Dann erreicht ihr nach drei Tagen ohne, dass es trotz der blutigen See keine Ereignisse gibt. Es gab nicht mal einen kurzen Zwischenstopp in Kundchrom, den hat man ausgespart. Die werden euch auch erzählen, dass man von der Rückreise wohl Kunchum ansteuert. Dass man in Talusa wohl noch wenige Waren einkauft und dann in Kunchum macht man dann sein eigenes ja, seinen eigenen Laderaum leer. Warum auch immer? Es wäre eigentlich andersrum sinnvoll, aber Greldec hat eh schon festgestellt, dass die noch nicht so viel wissen. Aber ihr kommt an. In einem breiten Tal des Talusim. ...wo ihr Reisfelder kennt und auch die Sümpfe, die irgendwo hinter der Stadt liegen müssen, könnt ihr Talusa sehen. Die Stadt, wo Sonne und Wasser Hochzeit halten, so wird sie genannt, die Stadt der Gegensätze. Und wenn ihr dann einlauft in den Hafen, könnt ihr ja, den Einfluss des Kalifats erkennen oder der novadischen Kultur. Immer so diese kleinen Zwiebeltürmchen, die versuchen nach oben zu ragen. Das Minarett von dem zugemauerten Turm von Rastula könnt ihr auch auf alle Fälle sehen. Und dann lauft ihr in den großen Handelshafen ein, auf der von euch aus gesehen linken Seite, Backbord, dreht ihr dann in den Hafen ein, wo ihr dann an einem der vielen Stege anlegen könnt. Es sind nicht viele ausländische Schiffe da, sämtliche Schiffe, wenige Schiffe die ihr sehen könnt, haben dieses Stierwappen der Talusima selbst äh, geflackt und äh, gehisst. Ein paar Fischer, die da wohl äh, netze Flecken äh, euch sehr bedröppelt ansehen und äh, direkt vor euch könnt ihr dann den Effertempel tempel erkennen, der selbst auch so ein bisschen novadisch angehaucht ist. Um, so dass ihr dann dort voranlegt um, viele Bruchbuden, die ihr erkennen könnt die Stadt ist wirklich nicht in einem guten Zustand aber uh, sehr tulamidisch, sehr novadisch um, das was ihr zumindest erkennen könnt und es ist bedrückend leise dafür, dass es eine große Stadt ist um, ihr habt auch wohl schon um, gehört dass es hier 6000 Leute gibt das ist das ist in Ordnung, das ist eine kleine Stadt, florierend, prosperierend, könnte es zumindest sein. Aber dafür, dass hier 6000 Leute sein sollen, wohnen sollen, ist es bedrückend leise. Und ihr könnt dann auch die Garnisons-Söldner ja, die, die erkennen, die Löwen von Talusa, wie sie dort am Rande stehen und euch ähm, misstrauisch mustern. Wenn ihr dann mit eurer zweimastigen Kocke anlegt und äh, die einzelnen Tauer rüber geschmissen werden so dass man sich ein bisschen festzort und äh, die planke rübergelegt wird also dann meine freunde ich hatte viel spaß mit euch gut getränk ähm, wenn ihr uns noch braucht wir sind äh, nicht lange hier äh? wir gehen in äh, zwei stunden weiter ja, gut zu wissen vielleicht sieht man sich ja irgendwann in janka wieder da Derzeit gehen wir wegen äh, Polygon äh, nicht nach äh, Bonn zurück. Das geht nicht. Viel Überschwemmung. Ja, schlimme Sache. Aber wir werden das schon alle irgendwie überstehen. Da. So, dann. Äh, dos vidan, ja. ja. Ja, ja, ja, viel Spaß beim, beim Bootfahren. So. Schiff. Also, wollen wir jetzt in diesen Büchern, also versuchen dieses Hotel ausfindig zu machen, um die Bücher zu finden? Wir können ja auf jeden Fall mal fragen, also wenn er sie nicht mehr hat, dann, dann, dann hat er sie nicht mehr, aber wir können ja mal fragen. Es klingt für mich am zielführendsten. Vielleicht ähm. finden wir hier auch irgendwie Anhaltspunkte, die uns in die Sümpfe früher führen. Nun, wir sollten auf jeden Fall im prius tempel vorstellig werden, wie sich das gehört. Da, da hat er nicht Unrecht. Das gehört sich so. Und vielleicht auch diesen Ever-Tempel aussuchen. Vielleicht weiß man da genau was über diesen äh, Ahmed, Ahmad? Ahmed, der glaube ich. Ahmed Ben-Shalif. Nun, dort sollten wir auch fragen. Die FRTs kennen sich am besten in Hafenstädten aus. Soll ich vorgehen? Ich bin, ich bin, bin, bin sicher, ich finde den Weg. Hm, hm. Diese Stadt ist so still. Was stimmt hier nicht? Nun, ich finde es erfrischend. Nicht diesen Trubel in Hafenstädten ist mir abträglich. Also in Yanka ist natürlich viel mehr los. Aber in Yanka ist auch, glaube ich, kleiner und da sind viel mehr Leute. Wir sind... oder nicht? Ja, das, das ist schon merkwürdig hier. Vielleicht weil es so warm ist, sind alle drin. Nun, wir werden sehen. Diese ähm. Gardisten lassen uns auch teilweise nicht aus den Augen. Nun, wir haben nichts zu verbergen, nicht wahr? Ihr könnt auch sehen, wie die Fischer, wenn sie dann ihre Netze knüpfen, auch auf euch blicken und ebenso abschätzig euch anblicken nach dem Motto, sprecht mich bloß nicht an. Greldig betrachtet das als Aufforderung und marschiert direkt auf einen dieser Fischer zu. Salam? Salam, Salam, Freund, könnt ihr mir den Weg zu Ahmed Ben Scharifs Taverne weisen? Greldig langt in seinen Münzbeutel und lässt es leise klingeln. Mm. Normalerweise, so kennst du es, wenn man Fischer mit Geld für eine Info bezahlt, dann greifen sie zu, nicken und geben dir die Info. Das war bisher immer so. Du siehst hier aber diesen Widerstand, also dieses, man blickt zu dir, zu dem Beutel und dann schaust du zu den Wachen. Und dann schütteln mit dem Kopf ey, nicht gerne. Ich nicht kenne. Hm. Äh, geh weiter. Wir können auch hier hinter in die Gasse, wo die Wachen nicht sehen und uns kennenlernen. Er schaut wieder so ein bisschen. Äh ja. Nee, nee. Ich dich nicht kenne. was treibt ihr dort hinten? Lass uns zum Tempel gehen, wie es das gehört. Du kannst sehen, wie der Fischer äh, jetzt seine Sachen zum Netzknüpfen einfach beiseite liegt, er hebt seine Hände, als wäre er unbewaffnet und geht dann von seinem kleinen Steg ähm, die Straßen entlang einfach weg. So auch bedacht darauf, dass es die Wachen sehen, immer noch seine, seine Hände oben. Er hat nichts genommen, er hat keine Waffen, er hat nicht mit dir interagiert. grellig bleibt kurz verwirrt stehen, reibt sich die Nase, zieht dann den Rotz hoch, spuckt verächtlich aus. Und marschiert zurück zum, zur Gruppe und zum Prioten. Hast, hast du ihm Angst gemacht? Der sieht aus, als hättest du ihm Angst gemacht. Du sollst die fremden Neuen Angst machen. Das ist schön. Nein, nein, nein, die hatten schon Angst. Die stehen hier unter der Knute. Ja. Die haben Angst davor, dass sie mit uns gesehen werden. Sah nämlich nicht so aus, als hätten sie vor Graldeck Angst. Der hat immer wieder zu denen rüber geschaut. Ich lasse meinen Blick mal schweifen, ob ich einen großen Tempelbau, wie man es in Effertkirchen am hier gewohnt ist, abdecken kann. Eine Kuppel oder wie auch immer irgendwas Blaues wahrscheinlich. Ja, also du siehst den, den hast du auch beim Einlaufen gesehen. Das ist ein novadisch du Gebäude, aber mit dieser Muschelornamentik kannst du das als Effertempel zuweisen und auch die diese dieses, diesen Effert-Speer und Ja, das sieht nach dem Effertempel aus. Direkt vorne am Hafen, ich glaube, dort entlang geht es. In Richtung Stapfen, einfach losgeht. Wollen wir jetzt pra ein, ein Tempel nach dem anderen abgrasen? Nun, die wichtigen. Den der und den Preis tempel natürlich. Na, vielleicht reden die da wenigstens mit uns. Praia, mich dünkt, wenn, dann erhalten wir hier nur an offiziellen Stellen Auskunft. Oder. Sehr inoffiziell außerhalb der Blicke der Wachen. Nun mit solchen Leuten habe ich nicht zu schaffen mit inoffiziellen Stellen, weil sie irgendetwas andeuten wollt. Nein, das ist kein Problem. Unsere Stärken werden sich ergänzen. Nun dort entlang, wie gesagt. Ja, ihr könnt den Tempel betreten, seht dann auch, wie er typisch dunkel ist bzw. blau beleuchtet von den Gwen Steinen, die hier an die Wände geklebt worden sind. Und der Tempel ist sonst leer, also es gibt hier wenig Altar, keine Menschen, nur jemand, der hier wohl gerade mit so einem Kehricht putzt. Das sieht aber nicht nach einem Novizen aus. Ja, ha hallo? Äh, Effort und Preis und Gruße. Er fährt mit euch. Er fährt mit euch. Nun, was ist hier los? Wo, wo ist der, der der der Abt? Äh, Fadamud Ibn im Man, äh, er Meister des Flusses. Er sitzt am Knüppeldamm. Nun gibt es hier keine Eleven oder jemand, der sich um den Tempel kümmert, außer außer euch? Nein. Nun, wie fehlt euer Tempel denn? So kann man doch keinen Tempel führen Nicht mein Tempel Ich nur bezahlt zum Saubermachen Pfarrer Mut auf Knüppeldamm Er ja, nicht oft hm. hier Nun, wo ist dieser Knüppeldamm? Ihr müsst folgen dem Fluss, dem Talusim Ich glaube, ich muss ein ernsthaftes Wort mit dem Vorsteller dieses Tempels reden So führt man doch keinen Tempel er ist wie? oft auf Knüppeldamm oder auf Sumpf. Wenn er nicht auf Knüppeldamm, dann er auf Sumpf. Auf Sumpf. N nun gut. Wir werden sehen. Äh, wie war euer Name gleich noch einmal? Äh, ich bin Ahmad. Ah, ein sehr beliebter Name anscheinend in dieser Gegend hier. Äh, ja, viele heißen Ahmad. Äh, kennt ihr kennt ja auch einen Ahmad Ben Jalif, was immer dieses Ben bedeuten mag. Äh, ben heißt Sohn. Ah, nun, kennt ihr diesen Benjalif? Äh, ja. Nun, wo finden wir den guten Herrn? Er hat Zedrake. Ja, das scheint mir... Äh, wo finden wir diese Zedrake mit Herrn, Herrn Benjalif? Äh, Zedrake ist großes Schiff. Nun, wie auch immer, wo finden wir diese Zedrake? Schiffe im Wasser. Ja, das sagte ich mir, die sind selten auf Land. Gottlera. Ja, genau.